Winteraktivurlaub inmitten einer atemberaubenden Berglandschaft machen will und sich mehr für Land und Leute interessiert als für den Après-Ski, ist im Montafon, dem südlichsten Tal Vorarlbergs, genau richtig. Umgeben von drei Gebirgsgruppen, dem Verwall, der Silvretta und dem Rätikon, bietet das Tal unendliche Möglichkeiten und sorgt mit 113 Kilometern Piste sowie 38 Liften und Sesselbahnen für jede Menge Skispaß mit traumhaften Ausblicken. Natürlich kommen auch Wanderer an Montafu, wie die Einheimischen das Tal nennen, auf ihre Kosten. Wer die Hänge gerne mit dem Rodel hinabbraust, sollte sich einen der Wanderwege aussuchen, die zum Startpunkt einer Naturrodelbahn führen. Rodel können an der Hütte ausgeliehen werden, in der man übrigens auch hervorragend essen kann. Natürlich haben wir uns für die längste Rodelstrecke des Montafu entschieden. Sie führt von der Lindauer Hütte durchs Gauertal nach Latschau. Es lohnt sich auch, an einer der geführten Schneeschuhwanderungen teilzunehmen, die hier angeboten werden. Eine dieser Touren startet in Gargellen, dem höchstgelegenen Bergdorf des Montafon. Es liegt auf 1423 Metern Höhe nahe der Schweizer Grenze. Die Führer können viele spannende Geschichten über diese Gegend erzählen. Zum Beispiel von den Schmugglern und Säumern, die Bahn hier einst aktiv waren. So, so. passen den Rücken auf, links, und rechts, besser gehabt. Und so sind die über den Pass herauf. sind über den Pass durch den Sengadin runter, über den Skaleta Pass her, auf Davos, Davos Klosters. Und so über den Schlappiner Joch in den schöne Kargeln. Und von da weiter bis in den süddeutschen Raum. Langlaufschieren lässt sich die herrliche Landschaft des Untergrunds gut erkunden. Besonders spektakuläre Ausblicke bietet die Biller Höhe. Sie ist über die Sevretta Hochalpenstraße, eine der schönsten und beliebtesten Gebirgsstraßen der Alpen, entweder mit dem Auto oder mit dem Bus zu erreichen. Neben der wunderbaren Natur und den zahlreichen Aktivitäten, die in dem 39 Kilometer langen Tal angeboten werden, sind es die Bewohner, die mit ihrer Gastfreundschaft und Lebensfreude den Aufenthalt im Montafon zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Denn trotz der Touristen haben sie es geschafft, in ihren Ortschaften ein lebendiges Dorfleben zu bewahren und authentisches Brauchtum zu pflegen.